So, wir sind hier bei der Drupal.com. Das ist John Heaven. Und hier, wir haben den monumentalen Event des Lunchbox-Unpackings auf der Drupal.com. Also, John Walter, deines Amtes. Oh mein Gott, dein goldener Aufkleber. Was mag sich darin verstecken? Gleich werden wir sehen, welche kulinarischen Höchstleistungen für uns auf der Drupal.com geboten werden. Und seht her, es ist eine Serviette. Oh, mein Gott. John, hättest du wow. das gedacht, eine Serviette darin vorzunehmen? Ja, da bin ich total überwältigt mit. Krass, ne? Also Wahnsinn. Und dann haben wir Potato Cattle Chips. Die mag ich. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh awesome! Awesome! Chips, welche Fl Flavor? Yeah, um, Backyard, BBQ. Backyard das heißt, Barbecue. Backyard Barbecue Potato, Potato, Potato Chips. Uh, who could have imagined that to find Butterfl in the box? A Apfel in Hochglanz? Ein Apfel, ja, genau. Das delicious. Genau, dass du And schon Angst hast. Die oh. habe ich im Supermarkt auch gekauft. Die waren sogar ziemlich lecker. Oh. Ich habe nur immer Angst, dass ich eine, eine, eine Wachsvergiftung davon bekomme. Ja, Baby weil das ist Schleichwerbung, also finde ich gar nicht gut. Also oh, müssen ja, Sie sich gut. mal überlegen. Das ja. ich gar nicht mal. Das nee, also achso. Um, uh, Semf. Uh, yellow Mustard. Ja. Oh, ja. Cookie. Oh my God, that's awesome. Oh, Wahnsinn. Ein drupal okay. Chocolate Cookie nicht, sondern uh, Schokolade und ein, ein, ein, sehr ein Chicken Caesar Wrap. Das habe ich übrigens auch. Uh, Mit yeah. Reifen. Was hast du? Ich habe. Ähm, Weiß ich nicht. Motardella. Mortadella. Mot Mot Mot Mot Mot Mot sieht Mot echt tot aus, muss ich dir sagen. Was? Ihr ja, guck dir das noch an, das Fleisch ist schon am weglaufen und na ja, egal. So, also wir sind begeistert. Ja, sehr lecker. Liebe Drupal Community, kommt zur DrupalCon, ihr werdet versorgt wie Wahnsinn. Also, war das jetzt mal ein Catering Suck Statement? Ja, klasse. Ja, also ähm, haben wir noch ein paar blöde Kommentare. Nö, ne? Nee, ich glaube, das war's. Okay, gut, gut, dann mache ich mal Schluss.